Florian Silbereisen hat Grund zu feiern, keine Frage. Der 40. Geburtstag muss groß gefeiert werden. Das dachte sich offenbar auch Florian Silbereisen und bekam von der ARD prompt eine dazu passende Motto-Show. Das Besondere daran, dass openair die große Schlagerstrandpartie zum Geburtstag, das am 14. August ab 20.15 Uhr in der ARD und im ORF ausgestrahlt wird, darf nach über einem Jahr endlich wieder mit Publikum stattfinden. Florian Silbereisen, kommt Helene Fischer. Am Anfang der Woche hat sich auch Florian Silbereisen via Instagram bei seinen Fans gemeldet. Der frischgebackene 40-Jährige bedankt sich für die zahlreichen Glückwünsche. In seiner Videobotschaft blickt der Entertainer auf den Show Samstag und lobt sein Team, das für die Realisierung des Events Tag und Nacht kämpft. Ebenfalls hat Silbereisen über die Gäste gesprochen. Mit dabei sind Ben Zucker, Andy Borg. Beatrice Egli, Andrea Berg und viele, viele, viele mehr. Versteckt der Schlagerstar hinter dieser gängigen Floskel etwa den Namen Helene Fischer? Selbstverständlich wird seit Wochen spekuliert, ob die Blondine am Samstag ihren neuen Song, Vamos Amate, performen wird. Helene Fischer? Glück oder Enttäuschung? Doch kurz vor der Show musste Helene Fischer eine Nachricht erfahren, die viel Interpretationsspielraum möglich macht. Mit »Vamos Amate« hat es die Blondine auf Platz 2 der deutschen Single-Charts geschafft. Es ist die höchste Chartplatzierung in ihrer Karriere. Dennoch darf man sich die Frage stellen, ob Helene mit diesem Resultat zufrieden ist. Ihr Comeback wurde in den vergangenen Wochen mit diversen PR-Maßnahmen groß angekündigt. Beispielsweise wurde ihre neue Single »Vamos Amate« mit Luis von Sie bei allen Sendern der RTL-Gruppe als exklusive Premiere ausgestrahlt. Wird es eventuell in Florian Silbereisens Show die Möglichkeit geben, Helene Fischer zu fragen, ob sie mit ihrer Chartplatzierung glücklich ist? Bislang gibt es noch keinen Hinweis, dass die Sängerin bei ihrem Ex auftreten wird. Man darf gespannt sein. Helene Fischer. Für sie wird jetzt alles gut. Fans waren in Sorge. Wie groß waren doch die Sorgen um Helene in den letzten Monaten. Sie ist wie vom Erdboden verschluckt. Wer weiß. Ob in ihrem Umfeld jemand etwas Schlimmes hat, zerbrachen sich fürsorgliche Fans den Kopf. Lange Zeit herrschte Stille. Kaum einer wusste, wie es der Sängerin wirklich ging. Immerhin erlebte sie, wie wir alle, schwere Zeiten. Die Künstlerin, die den Kontakt zu ihren Fans wie die Luft zum Atmen braucht, konnte nicht mehr auf die Bühne. Es herrschte völliger Stillstand. Keine Konzerte geben zu können? Für mich als Vollblutmusikerin der größte Schmerz. Sagt sie einmal. Dann machte auch noch der Hausbau am Ammersee Probleme. Bald will sie mit ihrem liebsten Thomas, 36, in das neue Zuhause ziehen. Doch verärgerte Nachbarn und Verzögerungen der Arbeiten bereiteten Kummer, neue Post berichtete. Helene Fischer ist mit neuer Single zurück. All diese Dramen, sie sind nun so gut wie überwunden. Und sie werden, von Helenes Freude überstrahlt. Stärker als je zuvor auf die Bühne zurückzukehren. Da ist zuerst einmal das neue Lied, das sie mit dem Latinusta Luis Fonsi, 43, aufgenommen hat. Vamos Amate, Spanisch, Lass uns zum Maß gehen, heißt der Sommerhit, ein Vorbote zu Helen'es neuem Album. Und das wird der Wahnsinn. Ich habe mich so eingebracht wie, ehrlich gesagt, noch nie. Deswegen glaube ich, dass es auch mein persönlichstes Album wird, plaudert Helene aus. Es ist alles wahnsinnig spannend, und als sie das erzählt, ist auch wieder dieses Strahlen in ihrem Gesicht, das wir monatelang so sehr vermissten. Diese unbändige Energie. Es ist alles wahnsinnig spannend, strahlt Helene. Wir werden uns jetzt, glaube ich, wieder öfter sehen.